Mein Name ist Sebastian Schakiri, ich bin seit ein paar Jahren bei der Naturfreunde Schweiz. Vor etwa zwei Jahren kam eine Studie in Deutschland zum Insektensterben und Die hat mich persönlich sehr betroffen gemacht und so aufgerüttelt, weil ich realisiert habe, was eigentlich, wie sich die Welt eigentlich verändert hat, seit ich ein Kind war. Die Insekten machen eigentlich den grössten Teil der Tierarten auf der Welt aus. Mehr als eine Million Arten von Tieren sind Insekten. Das heisst, wenn wir über Biodiversität reden, das sind immer auch Insekten gemeint. Der große Teil der Biodiversität sind eigentlich Insekten. Und die verschwinden in dramatischem Ausmaß überall auf der Welt und auch in der Schweiz. Es gibt drei Hauptfunktionen, die uns Menschen sicher interessieren. Einerseits sind Insekten wichtige Bestäuber für Nutzpflanzen, für Wildpflanzen. Das heißt, sie, sie sicherstellen, dass sich die Pflanzen überhaupt vermehren. Ähm, sie sind Nahrungsquelle für ganz viele andere Tiere. Eigentlich ein wichtiger Bestandteil von vielen Laryngskreisläufen. Ähm, und sie sorgen aber auch für Bodenfruchtbarkeit. Das heißt, sie leben auf dem Boden, sie leben im Boden. Sie zersetzen andere Materialien und schauen, das auch wieder. Pflanzen, Kulturpflanzen können gut wachsen. Uns Menschen verschwinden mit den Insekten auch ein großer Teil von unserer Lebensgrundlage. Wir brauchen die anderen Tiere wir leben von denen. Wir leben auch von den Nutzpflanzen, die durch Insekten bestäubt werden. Und natürlich fehlt ein große Teil von der Ökologie und damit auch eine große Schönheit in der Welt, eine Vielzahl an Bauplänen und raffinierten Strategien, wo wir mehr davon können lernen kann, als Menschen, wenn die verschwinden. Ich glaube, das ist ein riesiger Verlust für unsere Zukunft. Also vom Insektenstauben. Betroffen sind eigentlich fast alle Artengruppen. Es gibt ein paar Arten, die jetzt in der Schweiz besonders stark betroffen sind. Also so Käfer, die im Totholz leben oder Heuschrecken oder bestimmte Falterarten und auch Schmetterlingsarten sind jetzt eigentlich schon in wenigen Jahren zu bedrohten Arten geworden. Gegen das Insektensterben kann eigentlich jeder etwas tun. Es gibt tausende von Ideen und tausende von Möglichkeiten. Ich glaube, es braucht zuerst mal so ein bisschen ein Umdenken und ein Problembewusstsein. Ähm, es braucht auch die Erkenntnis, dass wir unseren Lebensstil anpassen müssen. Also dass wir vielleicht auf gewisse Konsumfreiheiten ein bisschen verzichten müssen. Mir persönlich ist es das ein Anliegen, dass man auch ein bisschen. Also dass von der Unordnung in der Landschaft genießen. Ich möchte eigentlich an alle appellieren. Äh, freuen Sie sich über Unordnung in Ihrem Garten, Freuen Sie sich über Steine und Äste, auch so wie hier, über ungemähtes Gras. Ähm, freuen Sie sich über verbuschte Ufer. Das ist, das ist ein schöner Lebensraum für die Insekten. und Es ist im Übrigen auch nachgewiesen, dass monotone Lebensräume die sind nicht nur für die Insekten schädlich sind, sondern auch für die Seele des Menschen. Also wir haben auch alles Interesse daran, farbige und interessante Lebensumgebungen zu haben. Ich mache sie mit bei Mission B. Das ist ein super Projekt vom SRF. Ähm, versuchen sie etwas weniger Fleisch zu essen und vor allem weniger Fleisch aus Übersee. Kaufen sie mehr Bio, also mehr Sachen, auch Textilien, die mit weniger Pflanzenschutz und mit extensiver Bewirtschaftung gemacht worden sind. Ähm, das ist zwar keine Garantie, aber es ist sicher ein sehr, sehr nützlicher Beitrag, äh, damit es den Insekten überall besser geht.